Salut, bienvenue mes amis, hier ist Kulles Filmwelt, mit ganz lieben Grüßen an euch zum Osterfest 2022. Habt alle wunderschöne sonnige Feiertage und einen hoffentlich fleißigen Osterhasen, damit sich die Ostereiersuche auch richtig lohnt. Und solltet ihr vielleicht über die Tage unterwegs sein, kommt gut an euer Ziel, habt eine tolle Zeit, genießt den Frühling und kommt gesund wieder zurück. Salut, abento, eure Kulle. Thank you.